Mein Mikro ist kaputt, deshalb musste ich dieses Video mit meinem Headset-Mikro aufnehmen und habe deshalb die Audioqualität eines 10-jährigen Minecraft-YouTubers. Aber neues audio interface ist bereits bestellt. Ahoi, Matrösen! Sea of Thieves ist ein supergeiles piraten pvpvi -E spiel in welchem ihr gegen Spieler und KIs kämpfen könnt. Hauptsächlich besteht das Spiel daraus, Schätze zu suchen, Skelette zu zerstören, viele Rätsel zu lüften, legendäre Schlachten zu führen und dabei eventuell nicht aufs Maul zu kriegen. Grüße dich für Schlachten und entspanne dich anschließend mit ein wenig Musik. Wage dich in die tiefen gefährlicher Höhlen und werde plötzlich von Annalisa doofen Fallen getötet. Tanze als Toter. Tanze zu zweit als Toter. Oder tanze sogar mit einem Fremden. Veranstalte ein Konzert! Genieße den Tag. Gebe ein weiteres Konzert. Suche legendäre Schätze. Und dann finde sie. Sein richtiger Tierfreund. Kommst du noch? Plan deine nächste abenteuerliche Reise. Genieße den Tag erneut. Oder versuche anderen Spielern den Tag. Ich habe fünf. Du hast nochmal drei. Ne, zwei, ne? Uh. <lacht> ne, nee, ich glaube ich hab vier. Wie <lacht> random. Das werden die uns auch nicht sehen. <lacht> Mystery, pass auf! <lacht> ich freue mich schon so, wenn die ankern. <lacht> ich zieh deren ganzen Vorrat auf, also ich. <lacht> ich glaub die sind jetzt alle weg. Jo. Ich, ich muss mal ganz vorsichtig raus. Ich stopp Wasser. Ich esse alles, ich ess alles. Alter, scheiße sind wir gut. Oh. Bro, wir liegen hier so scheiße. Nee, wir, liegen hier nee, so nee, scheiße. Nee. wir liegen hier so scheiße. Wir liegen hier so scheiße. Wie kann man uns nicht sehen? Wie kann man uns nicht sehen? <lacht> oder, wenn die jetzt nichts ich. weiteres mehr finden, dann beide gleich die und alles rausschmeißen. <lacht> Vor dessen Augen. Er kennt nur noch die ganze Sache mal Verstellen oder so, dass sie es nicht mehr finden. Alter, wie, wie langsam schlägt der Typ? Digga, er übt glaube ich auch einfach so random fight, fight. Aber what the fuck, hast du auch. schlägt er bei dir auch so komplett langsam? Ja. <lacht> Aber hab ich einen Anker gerade gehört oder was war das? Nee, das war das Steuer. Das war der Anker. Das war ein Anker, ja. Yeah. Warte noch kurz. <lacht> ja, wir müssen gleich in den. Also Digga. Fahren können die schon mal nicht. also... Ah, okay, schön, dass die jetzt schon ausstöpfen. Nö. Scheinbar wir bevor es schon repariert das schlöpfen nicht schon aus, auch gut. Steck's einfach hier auf den Fass drauf. Ist ja gerade einer an uns vorbeigelaufen? Ich keine Ahnung, ich geh mich schaffen. Ja, da ist gerade einer an uns vorbeigelaufen. Der ist einfach an uns vorbeigelaufen. Die jetzt haben wir seine, seine Mates, Digga. Warte, lass mal den Wache... Weiter. Guck mal... Guck oh mal in deren Kanonen dings. Die haben nicht vier. Oh, die haben einen Oh, wow, da ist einer. Stopp oh, wieder. Er ist gerade respawnt. Ist er vorne. liegt irgendwo versteckt. Verstecken. Guck, guck, guck, guck. Oh, das untere Fass ist voll. Hey, was? Was machst du? Was machst du? Nicht e drücken. E e. Hey, was? Das könnt ihr auch lesen. Nee, das könnt ihr auch lesen. Oben links im Chat dieses Vorsicht! <lacht> das <lacht> ist aus Versehen, ich hab das gleich gecheckt! <lacht> Finger weg von E! Man sieht's halt noch trotzdem, so heftig! Wie hey, kann man das doch nicht checken? Wie dumm soll denn sein? Äh, <lacht> oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein! <lacht> <lacht> oh, er ist tot! Nein, <lacht> ich bin tot! <lacht> ich bin tot! <lacht> Ich so so trash. Trash. Oh my, oh my, god. Oh my god. fucking god. I hate you. I hate, I hate you. you. <lacht> ja wenn wir in der Nähe sind, können wir die gleiche Scheiße nochmal machen. Ja, die sind direkt neben uns, ich mein's ernst. Wirklich direkt neben uns. Ich glaube, die denken, ich hab's nicht geschafft. Gerne die andere Leute, Oh nein. Scheiße. Ja, ich denke, ich hätte es nicht geschafft, die sind gerade wieder von unserem Schiff auf dessen gesprungen. Und die brennen. Äh, hoffentlich hoffentlich äh, geht unser Schiff nicht unter. Äh, ich dachte der hat mich gerade gesehen. Er <lacht> ist aber in dich reingesprungen wie Geil. Ja, fighte sie, falte sie. Mach den Stress. Ist gut so, ich komme gleich wieder. Aber. Aber die stellen sich auch an, also wirklich. Das ist ja echt ein biss Versteck dich irgendwo. Ja, das ist gerade zu auffällig, wenn ich das stecke. Haben wir, haben wir da Vorräte für uns? Kannst du ankern bitte? Geht das? Ja. Oh, die haben mich so gerade weggekontert. Scheiße. Egal, egal ist nicht schlimm, die brennen und äh, wie verfolgen sie. <lacht> Fahren Sie wieder? Fahren. Ja. Oh, ne. Der, was ist das denn für ein Bait gewesen? Alter! Wir sind frech, ne? Ich bin nicht frech! Auchi, Auchi. Mit ran. Sauber. Ich glaube, die In haben mich nicht bemerkt, weil die Schöpfen außen alles.. Wenn aus, du auch irgendwie das. deren Anker ziehen könntest, das wäre so perfekt. No joke. Erstmal richtig mich bitte auch noch aus, weil sonst bringt das nicht viel. Ja, ja. Kann halt auch nicht unendlich halten. Weil so, so schlecht die sind. Eins gegen drei ist halt immer nicht sehr. Geil. Ja klar klar Bist du auf dem Frontalkurs? Ja, ja, geht so. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Also jetzt wäre es natürlich perfekt, Digga. Ja. Ähm, ah, ist runtergesprungen, perfekt. Rauch mit der Brand. Ich komme auch mit drauf. Ja, einer, reiner, reiner, noch einer kommt! Einer, reiner, reiner, Schön. tot, tot, tot, alle tot. oder runter, runter. Fressen, warte, <lacht> was weißt du, ist deren Schatz. Ich hab nix mehr. Ich hab, ich hab nix zu fressen. Dann nimm der von deren Projan fast. Nee, die hab auch nichts mehr. Das meine ich ja. Egal, dann, dann nimm deren Schätze und schmeiß die einfach runter. Arsch der braucht schon sowas. Ja, ist gut so. Fackel die ab und versteckt dich irgendwo. Auf dem <lacht> Ich bin gerade an dem Typen vorbeigelaufen! Nein, ich hab mich selber runtergeschossen! Der Maske dumm! Der Maske um. Ich hab mich selber runtergeschossen! Der Tod! Ai. Ei! <lacht> <Ai. lacht> der Pirat in mir rauskommen! Ah, oh, okay, ich hab noch einen mitgenommen! <lacht> Bro, what the hell? What the hell, dude? Dude, we totally penetrate you! Guys, what the fuck? <laughs> That's embarrassing. Rauf, auf, auf! Oh, da hat mich gesehen und runtergeschossen. Ich wurde nicht gesehen. Ich leg mich hier hin. Ich liege hier. Aufspiel? Ah, einen habe ich weg. Habt ihr einen, habt ihr um, um, um. einen? Hoh mich, ah, ah, hat er hat mich <lacht> <versucht>? <lacht> yeah, he, hey, ich äh, was? Was?! Was?! was? <lacht> Geh weg! Geh weg! Geh weg! Warum alter? what the fuck? Geh weg! Hey, wie hast das das jetzt Randall? gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> wir gehen gleich runter, wir gehen gleich runter. Tun wir nicht. Haben wir unser Schiff wieder repariert? Sauber. Gute Hits. Ran. Ich geh rüber oh, Das war ein Volltreffer Die sind alle unten, die sind alle unten Ich war rüber Einer ist tot Sauber Ich bin fast da Halte noch kurz durch bitte Zwei sind tot Sauber Hoch. Ja, wo ist der dritte? Der dritte ist weg. Lass auf dem so, hoch, lass auf dem so. hoch. Ja, mal Schnitterknochen, keine Gnade. Was? Ach, komm, unser Schiff! <lacht> Ey, warte mal, das sind glaube ich gleich... Schlacht, ey, die sind leicht Angriff auf uns, glaube ich. Ähm ich glaube, die werden leicht gerammt. Das ja so nice. Und genau wenn sie gerammt werden, ja, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Bitte, bitte, bitte! Ja! Runter, runter, runter, runter, runter, runter. Ah, hab heute Damage genommen. Die werfen uns halt ab. Dafür sterben sie. Einer ist tot. Noch einer tot. Bin tot, bin tot. Danke. GG. Stark. All played. Noch ich muss so noch oben. Nein, ich bin low, ich muss oh, hoch. Scheiße, Mann, ich bin auch super low. Wäsch dich selber hab, sonst bist du tot. Und ich kann dich nicht retten. Und komm schon hoch, komm schon hoch, wenn es geht. Wir haben auch keinen Zug mehr. mehr. Komm schon hoch. Ich Aber ich habe einen schweren Angebot. Die versuchen sich halt auch echt so zu retten, ne? Ich bin ein Hit und dann bin ich fertig. Nice, nice. <lacht> ah, die Armen, Mann. Alter, ein Hit und ich bin weg. Ich Ah, ich hab noch Würmer! Komm her, komm zur Karte, komm zur Karte, ich, ich leite ein paar. Ja. on me. Hat einen Hit. Hab noch einen Hit. Nice. Zwei unten, zwei unten, zwei unten, zwei. Also ich bin komm sehr. Komm, komm, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich aim ab. Ja, die, die, die reparieren, die reparieren. Ich bin low. Bin tot. Hab einen nur einen Hit. Hab einen gekillt. Nein, bin tot. Ich will respawn, ich will respawn. <lacht> <lacht> oh, ja.